Hallo, ich bin Jim Martens und in diesem zweiten Video werde ich etwas über die ähm, Templates erzählen, wie sie funktionieren, was ihr Sinn ist im Ultimate CMS und wofür sie verwendet werden. Hier ist bereits ein Template äh, vorhanden, das ähm, ja, hatte ich bereits erstellt, um damit mit dem CMS Sinn verarbeiten zu können. Ähm, da allerdings zu Installation äh, kein solches Template vorhanden ist, wenn wir jetzt den gleichen Schritt äh, machen, der dann da auch notwendig ist, einfach auf Template hinzufügen klicken. Dann müssen wir erstmal ein Template erstellen. Ähm, sagen wir einfach mal Standard, Inhalt, Kategorie. Weil wir, den Inhalt, weil wir das Template für Inhalte und Kategorien verwenden wollen, äh, lassen den Rest so wie es ist. Ähm, also Budgetbereich anzeigen heißt, halt, ob die Seitenleiste angezeigt werden soll. Seite, ob es links oder rechts ist, ähm, und dann eben Widget-Konfiguration ist das, welche dieser Konfiguration man nimmt. Ähm, am Anfang hat man halt nur die äh, Standard-Dashboard-Konfiguration ähm, zur Verfügung, die unter Community-Dashboard-Konfiguration sich befinden, dann Template-Ultimate-CMS. Ähm, die kann man natürlich immer nehmen, aber man kann halt auch äh, eigene widget Konfiguration anfertigen. Das funktioniert dann gleich, gleichermaßen wie über Dashboard-Konfiguration. Aber gehen wir erstmal weiter. Setzen Sie ab. Standard WCF-Menü. ist halt das Menü, was man unter Darstellung menü Menüpunkte auflisten, hier bearbeiten kann. Packen wir mal vor und wieder an die zweite Stelle. Wobei Forum natürlich mit dem WWB zusammenhängt. Ohne das bekommt man diese Menüeinträge nicht. Webseite ist hier ein Menüeintrag, der standardmäßig vom Ultimate CMS mitgeliefert wird. Äh, auf äh, deaktiviert. Ähm, ja, der äh, bietet quasi einen direkten Link auf, auf die Indexseite. Äh, nicht zu wechseln mit dem Dashboard. Ähm, muss man nicht nutzen. Äh, kann man auch einfach äh, löschen. Aber ist halt schon mal mitgeliefert, falls man... Ähm, das Ding benutzen möchte. Aber wir sind jetzt hier nicht wegen dem äh, Menü hier, sondern wegen dem Template und erstellen jetzt mal einen Inhaltsblock. Fügen hier hinzu, äh, haben erstmal eine Menge an Text, der beschreibt, was quasi der Standardmodus hier macht. Wir haben hier auch den Abfragemodus und kann dann hier unter Abfragefilter nochmal eine ganze äh, Reihe mehr einstellen, unter anderem noch mal individuelle Sortierung. Standardmäßig wird halt das genommen, was unter Optionen eingestellt wurde. Versatz, Versatzanzahl Inhalten pro Seite, Versatz daneben ähm, und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel zu sehen. Eigentlich die Pop-Ups erklären es äh, relativ gut, ähm, was das alles ähm, bedeutet. Da wir nicht so viel in die Details gehen wollen, ja bleiben wir mal im Standardmodus. Gehen wir auf Darstellung. Hier kann man eigentlich, hier sind eigentlich die meisten Sachen, die man machen kann. Ähm, auch wenn es jetzt nur, nur in Anführungsstrichen sechs Sachen sind. In Kombinationen bieten sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Lassen wir es erstmal auf Standard so stehen, wie es ist. Gehen wir auf Meta-Angaben. Und sagen wir an Meta-Über-Inhalt wollen wir äh, Daytime haben. Und äh, Meta-Unter-Inhalt wollen wir author v -Card haben. Okay, auf Absenden. Jetzt müssen wir natürlich das noch den Layouts zuordnen. Ähm, diese vier Hauptlayouts. Um, den muss auf jeden Fall ein Template zugeordnet sein da ich vorher nur ein anderes Template hatte, steht das natürlich jetzt hier, hier drin wir haben gesagt, wir wollen das für Inhalte und Kategorien nutzen, das tragen wir so ein man kann jetzt auch noch, wenn man möchte, für jeden Inhalt, jede Seite und jede Kategorie einzeln nochmal auswählen, welches Template man möchte standardmäßig äh, ja, wird allerdings äh, dann das von hier oben genommen, wenn keins äh, selber ausgewählt wurde davon ähm, das heißt man kommt eigentlich mit einem bis zwei Templates in den meisten Fällen aus. Man kann allerdings halt auch deutlich mehr erstellen und deutlich ähm, benutzerdefinierter äh, herangehen an die Sachen. Gehen wir auf Absenden, um zu speichern. So, und jetzt haben wir schon das Template für, äh, ja, für Inhalte und Kategorien. Gehen wir auf Frontend, das war noch von äh, vorigen Demo. Laden wir mal neu, Kategorie. Uh, uncategorized, das heißt, hier sind jetzt um, die Inhalte drin, der Nicht-Kategorisiert-Kategorie. Um, Sieht man hier auf der rechten Seite die um, Sidebar mit der Tag Cloud oben. Wenn man jetzt hier die nach unten schiebt und das stopp weichert, uh, dann ja, verschiebt die Tag Cloud nach unten. Um, hier sehen wir die Author V-Card und äh, hier Datetime. Äh, also relativ äh, einsichtig. Das ist hier die Inline-Edit-Möglichkeit, wo man hier eben den Inhalt in einem äh, What-you-see-is-what-you-get-Editor bearbeiten kann. Wo man allerdings beachten soll, dass man eben nur die aktuelle Sprache bearbeiten kann. Das ist jetzt ein äh, einsprachiger Inhalt, aber mehrsprachigen Inhalt erstellt, kann man eben nur ähm, den Teil bearbeiten, der gerade sowieso angezeigt wird. Äh, in diesem Fall wäre es dann der deutsche Teil, weil wir hier gerade deutsche Sprache eingestellt haben. Es eignet sich um ein paar schnelle Rechtschreibfehler zu beheben, ähm, eher nicht um, um komplex lange Texte zu schreiben, dafür sollte man doch ins ACP gehen. Wollen wir mal anhand dieser Seite jetzt die ganzen äh, Möglichkeiten aufzeigen, die man machen kann äh, mit Templates. Okay, Template bearbeiten. Blog bearbeiten. So, und sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen Inhaltskörper verstecken. Was ist der Sinn dahinter? Na ja, wenn der Inhaltskörper versteckt wird, äh, hat man halt nur noch äh, den Titel und halt Meta-Above-Content oder äh, Meta-Über-Inhalte da stehen. Ähm, eignen sich zum Beispiel, wenn man jetzt äh, ganz, ganz viele Inhalte hat, die auf einer Seite da, darstellen möchte, aber nicht durch die ganzen, nicht die ganzen Texte lesen möchte, kann man zum Beispiel das so machen. Äh, kann man relativ schnell dann die Inhalte auflisten. Ähm, man könnte auch, auch wenn das relativ sinnfrei wäre, äh, sagen, dass man die Inhalte zwar anzeigt, aber die Titel von den ganzen Inhalten versteckt. Ähm, in dem Fall ja, würde halt der Titel nicht mit dastehen. Hm, gehen wir mal auf die Seite selber rauf von dem Inhalt. Jetzt greifen wir auf den Inhalt selber zu. Vorher waren wir auf der Kategorie-Seite. Äh, und äh, hier sehen wir jetzt, dass der Titel auch nicht da ist, aber dafür die Kommentare, die standmäßig halt bei Inhalten angezeigt werden. Kann man jetzt auch noch bearbeiten und sagen, wir wollen die Titel wieder anzeigen, aber wir Kommentarsichtbarkeit verstecken, das heißt Kommentare immer verstecken, egal wo. Das heißt, sie erscheinen hier nicht mehr. Inhalte sind wieder da, gehen wir wieder zurück auf die vorige Seite, Kategorie. Da erinnert sich jetzt erstmal wieder nichts. Äh, man kann allerdings auch sagen, äh, Kommentare sollen immer angezeigt werden. Unabhängig wo man ist, dann werden sie zum Beispiel auch auf Kategorie angezeigt. Ne? Sieht ein bisschen dumm aus. Ne? Sind noch lange nicht angekommen am Ende. Ne? Kann noch ganz andere Sachen machen. Könnte jetzt äh, zum Beispiel solche Sachen machen. Ne? Wir sagen jetzt hier... Kommentare verstecken. Ähm, oder erstmal sagen wir mal hier äh, immer vollständige Inhalte anzeigen und null bevorzugte Inhalte. Ja. Dann würde man doch denken, was kommt man raus? Natürlich, alles wird in voller Länge angezeigt, weil ähm, vollständige Inhalte anzeigen hier äh, das overruled quasi also. Die Sache wird nur berücksichtigt unter Standard. Wenn man jetzt gekürzte Inhalte anzeigt, auch wenn man hier eine Million drin steht, würde trotzdem kein einziger äh, Inhalt in voller Länge angezeigt werden. Vorausgesetzt der Inhalt ist äh, länger als äh, die Länge ab wo äh, ja, abgeschnitten wird. Machen wir mal äh, sowas wie das hier. Ne? Auf Kommentare immer verstecken. Fügen einen zweiten Inhaltsblock hinzu und sagen jetzt da, wir wollen den Inhalt als Ganzes verstecken und dafür die Kommentare immer anzeigen. Was hat das denn als Effekt? Das hat jetzt einen Effekt, hier ist hier, wow, zweimal Kommentare. Kann man nicht mehr so gut sagen, welcher Kommentarblock jetzt zu welchem Inhalt gehört. In diesem Fall jetzt der zu dem und der zu dem, aber, hm, ist vielleicht nicht so super. Kann man vielleicht noch ein bisschen abändern, ne? Könnte man zum Beispiel sagen, dass man den Inhalt nicht komplett versteckt, sondern äh, die Inhaltskörper einfach versteckt. Dann würden die Titel noch immer angezeigt werden, aber auch nur die Titel, hätte man das hier. Wozu wäre das zum Beispiel nützlich? So ja eher nicht, aber... Man könnte das in Verbindung mit dem Medienblock zum Beispiel ganz, hilfreich, ganz nützlich machen. Man sagt hier, okay, wir möchten ein Video einbinden von YouTube. Short of the Avatar. Äh, dieses äh, Video nehmen wir mal rein. Meinem Type ist wieder auch drin, steht egal, wenn man ein Video einbindet von einem äh, Seite wie YouTube. Sagen wir mal, das soll 480 Pixel hoch sein und 640 breit. Und das soll äh, zentriert ausgerichtet sein. Und jetzt, äh ja, keine Ahnung, es passiert, fun pass funktioniert mehr erst beim zweiten Mal. Ähm, speichern wir die Sortierung. Und jetzt, Dum Et voilà, das Video in der Mitte. Und dann da unten die Kommentare. So, wenn wir jetzt auf die Seite selber gehen, von Star Citizen, dann haben wir oben den Inhalt, dann Video und dann da unten das. Man könnte jetzt zum Beispiel auch äh, so machen, dass man äh, hier unten in Kommentare standardmäßig anzeigt. Mh, Inhaltskörper immer den Inhalt komplett versteckt. So. Dann werden die Kommentare nur hier angezeigt. Auf der Content-Seite selber. Das Video weiterhin. Wenn wir jetzt allerdings auf die, äh, Kategorie-Seite zurückgehen, werden alle Inhalte und dann ein Video angezeigt, aber nicht die Kommentare. Und da sieht man halt, äh, ja, die Stärke davon, dass du jetzt hier einfach einen Medienblock hast und da ein Video einbinden kannst, was dann auf allen Sachen angezeigt wird. Wozu kann das zum Beispiel nützlich sein? Hm. Man überlegt sich, vielleicht du hast, äh, ein Ankündigungsvideo und um möchtest, dass jeder dieses Video sieht. Ansonsten möchtest du allerdings. Oh. Strange. Hat mir noch nicht so. Aber auch das wird bis, äh, <lacht> ja, bis ihr das Video seht behoben, seid. behoben sein. Um, sagen wir so, wir wollen hier automatisch Kommentare haben. Also alles standardmäßig. Kein dritten Block, auch das ist wunderbar, wird behoben sein. Äh, Sprechen wir mal Sortierung, laden neu. Jetzt haben wir hier die Kommentare und so weiter. So kann man jetzt äh, am Anfang einer an jeden Seite, ob das eine Kategorie ist oder. Inhalt ein Video anzeigen, ohne einen Inhalt extra dafür einlegen zu müssen. Man kann ja auch Videos einbinden in Inhalte, aber auf diese Weise kann man eben ein Video äh, beim Template einmal einbinden mit dem Medienblock und dann auf allen Inhaltskategorie Sachen anzeigen. Äh, kann ganz hilfreich sein, ähm, muss man sehen, ob einem das gefällt. Auf jeden Fall, das zeigt schon die Stärke von dem äh, Template-System, wie das hier äh, benutzt wird. Man ähm, muss nur an einigen wenigen Punkten was ändern, um, um flächendeckende Veränderungen zu erreichen. Ähm, man kann auch noch, ähm, wie, wie ja auch schon sichtbar ist hier, ne, dadurch, dass man andere Menüs wählen kann, andere Widget-Konfigurationen, kann man auch noch viel, viel, viel mehr machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, äh, gehen mal nach links, Widget-Bereich, dann, tada! dann landet diese Seite auf der Seite. Das geht so im normalen WCF nicht. Äh, da kann man das nicht einfach so seitmäßig vertauschen, weil in der Doktrin des Links ist immer nur Menü für Seitenleiste und wenn du irgendwelche anderen Zusatzinformationen hast, muss es auf der rechten Seite sein. Beziehungsweise wenn du dann halt äh, in einer Right-to-Left, also einer arabischen Sprache bist, dann wäre es links äh, für nicht relevant und rechts für relevant, weil da die Lesrichtung ja von rechts beginnt. Ähm, aber ich, ich finde, das kann man so halten, wie man will. Und von daher äh, kann man das bei mir hier im Volumen CMS entscheiden, wie man möchte. Ähm, Sollte es nur empfohlenerweise einheitlich halten. Ja. Also... Wenn man jetzt äh, auf jeder zweiten Seite, wenn man so viele Templates benutzt, das abändert, das ist dann auch nicht gut für die Benutzerführung. Also man sollte schon einheitlich halten, ob man. Äh, das ist nur eine Empfehlung, ne? Aber allein so Benutzerfreundlichkeit, wenn es einheitlich ist, dann äh, kann man sich auch besser daran gewöhnen als Benutzer. Okay, auf der rechten Seite finden wir immer die Sache oder auf der linken immer. Das ist immer einklappbar oder nie einklappbar oder irgendwie so. Na? Ist jetzt hier nicht einklappbar, weil den Optionen das nicht eingestellt ist. Um das auch nochmal zu zeigen: Diesen Einfluss der Optionen, das hatten wir jetzt im letzten Video nicht gezeigt. Ja, Zuklappbare Seitenleisten. So. Und wir laden das Ganze nochmal. Und wenn es fertig geladen hat, et voilà, dann ist die Seitenleiste einklappbar. Äh, das ist auf der linken Seite nicht einklappbar, das werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Aber ja, das war's ähm, mit diesem Video. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit äh, einem Video über die Inhalte, Kategorien, Seiten, wie das alles zusammenarbeitet. Ähm, also quasi das Kernstück eines jeden Content Management Systems. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen.